Oh nee, wat vals. Jamie! Ähm, ja, herzlich willkommen zu nächsten Teil vom Drogenprojekt Jamie, ich würde sagen, wir legen gerade los, oder? Hey, das ist eine super Idee, Sedek. Äh, ja, perfekt. Ayo. Ayo. Ayo. So, da, so -da Wir nehmen natürlich das beste Auto in dem <lacht> Also, wir müssen jetzt irgendwo an Ja, so bei jeder Mission. Wir müssen jetzt ins Hippie-Camp. Sadek, komm zu dir heim. Nein ich wohne in meinem Hippie-Camp. was denn? In meinem Drogenschloss. schloss Eben. Ja. Ach so, ist, aha, Ja, das ist jetzt Hey! Sorry. Aber Sorry. das Nummerenschild ist noch ganz okay. Ich habe den Führerschein <lacht> halt in Ohio gemacht, weißt? du? Ja. Okay, wir sind da. Perfekt. Das der, die störende die Laborausrüstung. die ist wo? In denen halt Oh nein. Den schweren, oh nein! Der, äh, ich habe dem gerade vorhin in den gehauen. Oh, ich bin... Mh, ...tot. Ich <lacht> auch, ja, fast. Ich bin's aber. <lacht> Aha! Ich habe mit der Panzerfaust einen hineinballert und es ist nichts passiert. Du die jetzt gerade alle mit Headshots abschießen. Ah, muss... also ah, da hattest hat so gas Gastank drin und da musst abschießen am Geschirr. Wie viel Zeit haben wir noch? Zwei. Ah, und dann bist du so. Mal willst du, du etwas. Ah, ja ich... Mann, du bist oh, Alter. Genau aus diesem Grund bin ich nicht so wie die Ah. Sehr gut, du schaffst das! 2.000 Jahre später Ich finde einen Hippiebus um die GPS-Daten zu prüfen. Kann mich da jemand aufklären? Die... Ich äh... muss jetzt mit dem Hippiebussen da fahren, oder was? Du musst ja halt die Koordinaten haben, Wir eh? leider viel mal längs immer als da. Ah, äh, komm, ran, eine Haftbombe... weiß doch auch nicht. <lacht> <lacht> Aber Serek, weißt du was morgen ist? Nein. Mit Geburtstag! Ah! Serek oh <lacht> ist schon geschenkt, bekommen. wir kommen. von dir! Und was <lacht> hast sorry du mir geschenkt? Oh, das ist nicht ein guter sorry schnell, moment Ist das gut? Oh, ist das gut? Ist das gut? Ja, sehr war anscheinend nicht so ein guter Zeitpunkt, gewesen, ja? Tut mir ja. Leid. Du bist bin kurz abgelenkt worden. Ja, kann ich kann ja jetzt helfen. Eben, wo haben wir ich? Du hast mir etwas geschenkt. Und etwas anderes auch noch. Ja, ich und der Kollege haben dir etwas geschenkt. Was habt ihr mir geschenkt? Wir haben dir eine Baustellenlampe geschenkt. Weil ich meine. Oh. Weil ich meine, schau dich doch an, du bist eine reine Baustelle. <lacht> ja, mir gibt es immer etwas zu arbeiten. Hey, das ist aber nett, aber haben sie aber nicht geklaut? Oder? Nein, wir haben sie im. Ja! Im. Ja! Wir haben sie im Laden gekauft, und mit ja. Yacht, wo mit J anfängt und mit Umbau aufhört. Und Nummer 2? Oh, Scheiße, jetzt habe ich die Annäherungsmine. Absurd. Ja! Okay. Hauptsächlich weit vorne jetzt. explodiert. Okay. Oh, goes. wieder wieder, scheiße! Ich bin fast ah. tot, Junge! <lacht> äh. Ich habe das schnellste Auto im Spiel natürlich auch. Also. Schmeißst du eine Granare? Mm, du bist ja schließlich auch eine Granare. Ja. <lacht> ja, nicht das! Ach so, was denn? Äh, an dort. Es sind nicht mehr so faul wie Bösli. So, oh, der Lädtli! Uiuiuiuiui, wo ist er? Wo ist er? Döte! Nicht döte! Sondern döte! Oder auch nicht döte! Sondern er ist... döte! Ja, optimal, oder? Ayo! Ah, oh nee Jetzt geht's noch weiter! Jetzt geht's zum Altuister-Camp! Ah! Also, man sieht sich dort! Jamie Schnipps! So, so ist wieder mein Lieblingscamp camp yeah, hey. Oh Gott, müssen wir jetzt gegen die... Ka okay, müssen wir müssen gegen die kämpfen alles gut! Wir sind am Ah, okay, oh, müssen, müssen die Vans kaputt machen. Ach, Scheiße! Äh, Einer. Oh nein, ich bin sowas von Todesätig. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> hey, Ja, hat bomb wortwörtlich bombastisch funktioniert. <lacht> das war eine bombastische Idee von mir. Das muss ich tatsächlich sagen, ja. Aber der wände ist kaputt gegangen. Nehmen wir ihn, ja. Bist du noch am Leben? Ja. Wenn wir beide zusammen gestorben sind. Oh, ich bin aber schon wieder tot, also alles gut. Ah! Bye, ah, ich verpiss mich. Rund runter Und da rennt <lacht> <hinten. lacht> mich. Ja, was soll ich machen? Ich habe nie ein Auto. Und nochmal mal du raufgegangen, nicht? Ach, ja. perfekt. Bestand! Ja, endlich! Nach 40 Minuten. Oh, Ja, Jamie, hat, hey, war wieder mal eine anstrengende Mission. Hm? Es war echt eine Hey, wo gehst du hin? Weg. Nein, ich geh doch nicht weg, so wie unsere Zuschauer, aber liebe Zuschauer, da oben rechts ist jetzt noch das Video vom letzten Mal eingeblendet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, von letzten Woche, ist ein super Video gesehen. Ich wünsche euch einen äh, wunderbaren oben noch. und ja. Jamie, du hast wieder Widerschau noch den Gehirn.